Im Schulbereich ist das zwar auf den ersten Blick etwas verwirrend, wir können aber hier relativ deutlich sehen den starken Rückgang der Teilnehmerzahlen sowohl im Primarbereich als auch in der Sekundarstufe 1 in den westdeutschen Flächenländern. Auf der anderen Seite sind die gläulichen Linien den zunehmenden Platzbedarf im Bereich der Stadtstaaten also Zunahme der Bildungsteilnehmer im Primar- und Sekundarbereich in den Stadtstaaten. Auf der anderen Seite eine unterschiedliche Entwicklung in den östlichen Flächenländern. Im Bereich der Grundschule wird in etwa fünf Jahren wieder ein starker Rückgang einsetzen, der zunächst im Bereich der Sekundarstufe 1 nach dem starken Rückgang sozusagen bis auf die Talsohle der Entwicklung jetzt in den nächsten Jahren erstmal eine gewisse Erholung äh, zu erwarten ist. Aber bis äh, zum Jahr 2030 wird auch äh, da äh, wieder die jetzige Situation erreicht. Und äh, langfristig kann man auch äh, in den neuen Ländern in der Sekundarstufe 1 nicht mit, äh, äh, mit einem Zusatzbedarf also an, an, an Schulräumen rechnen. Aber zumindest jetzt äh, zwischenzeitlich, ist erstmal eine Phase da, wo die Schulen quasi Situation haben, sich etwas erholen zu können. Die Status Quo Annahme für die Schulabschlüsse führt natürlich zu Ergebnissen, die man so auch von uns aus nicht äh, als sozusagen Zielwerte der weiteren Entwicklung angesehen hat, sondern das sind äh, sozusagen Artefakte des, der, des methodischen Vorgehens. Aber sie signalisieren zumindest, dass wenn man nichts tut, äh, sich eben im Hinblick auf die Abschlüsse vor allem äh, abzeichnet, dass die Zahl der, Hochschul der Hauptschulabsolventen sinken wird, dass wir eben hier äh, bei der allgemeinen Hochschulreife diese äh, Entwicklung haben aufgrund der äh, doppelten Abiturientenjahrgänge, dass es über einige Jahre einen Anstieg gibt, aber auch dann wird es aufgrund der demografischen Entwicklung das ein, äh, eine rückläufige Entwicklung geben. Bei Hauptschulabschluss ohne Hauptschulabschluss, da tritt natürlich das Problem auf, diese Entwicklung auch politisch zu äh, beeinflussen. Von daher äh, im Hinblick auf die der demografischen Herausforderungen kann man sagen, im Hinblick auf die Situation der Kinder im Vorschulalter gilt vor allem, dass wir der Meinung sind, dass über das 35% ziel hinaus die Kinderkrippenbetreuung und Tagesmütterbetreuung von Kindern unter drei Jahren entscheidend ausgebaut werden muss, und zwar entsprechende Platznachfrage der Eltern und dass da auch entsprechend höherer Personalbedarf anzusetzen ist, als wir bisher in unseren Vorausberechnungen, Status quo-Vorausberechnungen angesetzt haben. Es ist ja auch ein, Ziel, ein politisches Ziel, die Quote der Schüler ohne um Schulabschluss zu reduzieren. Und das ist auch ein Ziel, das wir für ganz zentral halten, auch im Hinblick auf die Erhöhung des allgemeinen Qualifikationsniveaus. Auch sollte man die Quote der Schüler nur mit Hauptschulabschluss weiter senken, weil sich das nicht nur so abzeichnet, ist das zu erwarten, sondern auch im Hinblick auf die Berufseinbündungsprobleme, die Jugendliche nur mit Hauptschulabschluss haben, das ist glaube ich auch eine wichtige gesellschaftliche Forderung, da weiterzukommen. Dann wird es darauf ankommen, die sonderpädagogische Förderung zu reorganisieren. Das heißt, die Schüler, die eben nach unseren Status Quo-Prognosen als Förderschüler auftauchen, die werden umzudefinieren als Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, über deren Förderort eben in den nächsten Jahren dann die politischen Entscheidungen weiter dann sich abzeichnen müssen. Dann ähm, ist, glaube ich, wirklich wichtig, gerade in den ländlichen ähm, Regionen, in dünn besiedelten Flächenkreisen, darauf zu achten, dass ein wohnortales Schulangebot erhalten bleiben kann. Und wir sehen ja, dass jetzt äh, auch fast in allen Bundesländern in der Frage im Hinblick auf die Schulstruktur Bewegung äh, erkennbar ist. Dann, ähm, ich habe das hier mal, diese Probleme der... Reorganisation der Sekundarstufe 2 auf das Fachklassenproblem an dieser Stelle konzentriert, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema für die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung, dass es nicht angehen kann, dass mehr als das jetzt schon vorhandene Viertel an Fachklassen in Landesfachklassen und so weiter angeboten wird und zunehmend die dezentralen ländlichen Berufsschulen ausgezehrt werden, dadurch, dass zunehmend sie die berufliche Ausbildung nicht mehr übernehmen können für Schüler, wo eben anscheinend zu wenig Jugendliche da sind, um Fachklassen zu bilden. Das wäre aus unserer Sicht auch deshalb problematisch, weil wir von da aus negative Rückwirkungen auf die Ausbildungsbereitschaft vom Betrieb vermuten und von daher wäre es in mehrerer Hinsicht eine fatale Entwicklung. Völlig anders als im äh, Schulbereich, wo es eben einen ähm, ja, ein Handlungsspielraum aufgrund rückläufiger äh, Entwicklung der Teilnehmerzahlen gibt. Ganz anders ist die Situation im Hochschulbereich, wo wir eben äh, bis 2025 keine Entlastung äh, durch die demografische Entwicklung und die damit verbundene Nachfragesteigerung ähm, erwarten können. Äh, es wurden mehrere Alternativen berechnet, aber in all diesen Alternativberechnungen ist absehbar, dass mehr Studienanfänger auf die Hochschulen zukommen als Anfang der 2000er Jahre, also zwischen 2001 und 2007. Das heißt also, die Hochschulen stehen also weiterhin unter einem sehr hohen Nachfragedruck in den nächsten Jahren und es wird eben auch ein ganz wichtiges Thema sein, wie bei die, die Hochschulen Zusatzaufgaben und zusätzliche Erwartungen, die man an die Hochschulen hat, überhaupt unter den Bedingungen in den nächsten Jahrzehnten erfüllen kann. Wir kommen zum Schluss äh, zu der, der Arbeitsmarkt als dem Abnehmersystem äh, für Bildungsabsolventen. Hier kann man sagen, aufgrund äh, der Vorausberechnungen, die wir äh, für den Bildungsbericht verwendet haben, dass es äh, bis 2025 alle Voraussicht nach, einen globalen Arbeitsmarktausgleich gibt, also einen Ausgleich zwischen dem Arbeitskräftebedarf, den Erwerbstätigen und auf den anderen Seite den Erwerbspersonen, also den Personen, die, die eine Beschäftigung nachfragen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es in einzelnen Berufsbereichen für einzelne ähm, Berufsgruppen und Qualifikationsniveaus schon früher, äh, Probleme am Arbeitsmarkt gibt und eine, äh, einen Arbeitskräftemangel, aber hier in dieser globalen Betrachtung kann man erstmal das als äh, zentralen Bezugspunkt nehmen. Ähm, aber, und das ist jetzt, äh, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, der uns gerade betrifft, der, die wir eben auch den äh, Bedarf an Arbeitskräften nach Qualifikationsniveau betrachten, dass es natürlich eine, ja, Gruppe von Unqualifizierten geben wird und das ist für, also eine Gruppe von dauerhaft etwa 1,3 Millionen, die äh, vermutlich arbeitslos bleiben werden, weil es für sie keine ausbildungsadäquate Beschäftigungsmöglichkeit gibt und äh, deshalb sehen wir in dieser Gruppe und deren Qualifizierung eine besondere Herausforderung auch noch an das Bildungssystem, vor allem auch an die Weiterbildung. Sie sehen hier auf der einen Seite die Gruppe Isk 3b und 4, das sind also die Facharbeiter, diejenigen, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Da findet genau diese Angleichung der Entwicklung statt. Die Nachfrage nach entsprechend Qualifizierten bleibt etwa konstant hoch. Das Angebot sinkt aufgrund der älteren Erwerbstätigen, die aus dem Berufsleben ausschalten. Und das ist eben genau nicht der Fall bei denen äh, der Gruppe ohne Berufsabschluss. Hier scheint es eben äh, sich auszuwirken, dass es in diese Gruppe zunehmend auch junge äh, Erwerbstätige nachwachsen, die dann dazu beitragen, dass es äh, äh, da keine Entlastung äh, durch die äh, demografische Entwicklung gibt. Auf der anderen Seite sehen Sie unten die Gruppe der äh, Fachschulabsolventen bzw. der Hochschulabsolventen, wo Sie in relativen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage haben und ähm, da wird man im Detail äh, heute Mittag in der Arbeitsgruppe sicher auch sehr viel darüber zu reden haben, weil natürlich diese globale Darstellung nochmal regional nach verschiedenen Branchen äh, zu differenzieren ist und äh, sich da dann viele Dinge noch doch differenzierter darstellen, als ich das hier vortragen kann. Ich will jetzt sozusagen zusammenfassend auch nicht so viel den, den weiteren Diskussionen heute am Tag vorgreifen. Aber zumindest, glaube ich, muss man das schon festhalten, dass eben durch den Rückgang von Bildungsteilnehmern, insbesondere im Schulbereich, sich Handlungsspielräume eröffnen, um auch im Bildungsbereich insgesamt Qualitätsverbesserungen, vorzunehmen und wir hoffen, dass eben diese sogenannte demografische Rendite tatsächlich sich auch in der gewünschten Weise einstellen wird und in qualitätsverbessernde Maßnahmen umgesetzt werden kann. Es ist aber auch deutlich geworden, dass es eine Fülle neuer Aufgaben gibt und zusätzliche Anstrengungen zu treffen sind. Zusätzliche Fördermaßnahmen im Schulbereich, Ausbau der Vorschulerziehung, Maßnahmen im Bereich der Berufsbildung, um das sogenannte Übergangssystem weiter abzubauen. Dann diese Gruppe der Unqualifizierten, die im Bereich der Weiterbildung eine zusätzliche Förderung benötigen, wo man vielleicht sogar erst neue Strukturen der Weiterbildung schaffen muss und für diese Gruppe sozusagen zielführende Qualifikationsmaßnahmen, die dann auch in Abschlüsse, formale Abschlüsse führen um solche Strukturen überhaupt erst schaffen zu können. Und vor dem Hintergrund sind wir der Meinung, dass es nicht ausreicht, nur das jetzige Niveau an Bildungsausgaben zu erhalten, sondern gerade im Blick auf diese Zusatzaufgaben sehen wir durchaus einen Bedarf an zusätzlichen Mitteln. Und der ergibt sich auch noch dadurch, dass diese demografische Rendite, wenn sie sich einstellt, erst langfristig sich einstellen wird. Und wir brauchen kurzfristig für diese Maßnahme zusätzliche Mittel, also das auch nochmal als Unterstreichung unserer Forderung oder unserer Schlussfolgerung aus den Perspektiven der weiteren Entwicklung, dass es notwendig ist, aktuell mehr Geld für bessere Bildung zur Verfügung zu stellen. Ja, vielen Dank.